Ziel des Hansa-Forums ist es, dass Menschen die Lebensqualität in ihrem Viertel eigenständig verbessern können. Hi, ich bin Leonie. Heute erzähle ich euch etwas zum Hansa-Konvent, dem zentralen demokratischen Element des Hansa-Forums. Pro Jahr finden zwei Hansa-Konvente statt. Hier kommen rund 200 zufällig eingeladene Bürgerinnen und Bürger aus dem Viertel zusammen. Beim ersten Konvent werden Werte und Ziele gesammelt, die für das Hansa-Viertel wichtig sind. Die Ergebnisse werden anschließend in kleinen Teams genauer bestimmt. Daraus entsteht der Quartiergemeinwohlindex gemeinwohl -Index. Q, -G -I. Beim zweiten Konvent wird dieser Index beschlossen. Aber wozu das Ganze? Nach dem zweiten Konvent wird der Hansa-Fördertopf aktiviert. Von nun an kannst du dich mit deinem Projekt auf eine Förderung bewerben. Aber trägt dein Projekt überhaupt zum Gemeinwohl bei? Um das sicherzustellen, kommt hier der gemeinschaftlich entwickelte QGI ins Spiel. Er dient den Menschen beim Hansa-Konvent als Entscheidungsgrundlage für die Förderung deines Projektes. Ach so! Und, was ist deine Idee? Wie kannst du dich einbringen? Wenn du Lust bekommen hast, dich im Hansa-Forum zu engagieren, besuche unsere Webseite und klicke auf Mitmachen.